Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wir entwickeln einen Fahrradrahmen vom Prototyp bis zur Serie und ein wichtiger Teil dieses Prozesses ist halt eben auch die, die Marke oder bei anderen Projekten wäre es dann eben der Markenname von dem, von dem Fahrrad. Wir kreieren in diesem Fall eine komplett neue Marke und machen eine neue ähm, Bike Marke auf. Warum machen wir das? Der Grund ist ganz einfach, 77 Designs ist für uns Komponentenhersteller und wir wollen uns da auch keine OEM-Optionen für die Zukunft versauen oder verbauen und deshalb musste eine neue Marke her. Jetzt möchte ich euch gerne mal erklären, was es mit der neuen Marke auf sich hat und wie wir dazu gekommen sind. Wir wollten halt gerne was Heimatverbundenheit so ein bisschen zum Ausdruck bringen, ein bisschen äh, zeigen, wo wir herkommen mit dem Markennamen. Und da war dann irgendwann nach Brainstorming mit den ganzen Buddies, wir und ein paar Bierchen, kamen wir dann halt eben bei Masamatte raus. Masamatte ist so, eine ganz, ähm, so ein ganz alter lokaler Slang hier, der zum Beispiel auch Worte beinhaltet wie Leze oder Motek, heißt Hammer, Leze heißt Fahrrad und äh, Kaline für Frau oder Mädchen und eben auch Kavenzmann und Kavenzmann steht im seefahrer für Monsterwelle und in dem lokalen Slang eben für, für was Großes, was, was Kerniges, was wo man sich drauf verlassen kann auch. Zum Beispiel ähm, gibt es das auch die Ableitung, die, die Bürge bedeutet und das Fahrrad, das birgt halt einfach für enorme Fahrstabilität und Sicherheit und die Monsterwelle. Die assoziiert halt eben, dass man über alles drüber wegbügeln kann mit dem Bike. Und deshalb fanden wir den Begriff eigentlich sehr kernig und sehr zutreffend. Und ähm, andere Geschichte ist noch, warum haben wir das nicht Cavenz mann genannt, sondern Cavenz mit einem Z am Ende. Das hat den ganz einfachen Grund, wir mussten ja auch eine Marke finden, die sich durchsetzen kann, die man auch verteidigen kann und äh, die man auch registrieren kann. Dafür brauchten wir zunächst eine .com und eine DE-Domain und da mussten wir eine europäische Marke anmelden und da muss man natürlich im Vorfeld einfach ja, eine Untersuchung machen und gucken, ob diese ganzen Sachen überhaupt noch verfügbar sind und das waren sie zum Glück und deswegen ist es nicht TS oder, oder irgendwie was anderes geworden, sondern Kavenz mit einem Z am Ende halt eben. und was auch noch immer wichtig ist heutzutage, sind die sozialen Medien irgendwie auch noch äh, ja, available. Ähm, und das Wahnsinn Cavenz, Carvenz, Hashtag Carvenz zum Beispiel, gibt nur, habe ich nur einen Hashtag gefunden. Ist also super genial, weil wir dann wirklich mit, mit einem blanken Blatt Papier starten können und wirklich eine komplett neue Marke darum herum aufbauen können. Das hier waren so die ersten Entwürfe fürs Branding. Das war uns dann aber hinterher zu so düster und so like, irgendwie... Böse, dann hat sich das halt eben so weiterentwickelt. Dann waren wir hier so ein bisschen mehr so Hipster-mäßig unterwegs. Dann ging es hier so ein bisschen mehr, was weiß ich, ich sag mal so rechtsanwaltsmäßig oder so, ein bisschen äh, vertrauenswürdiger. Und daraus haben wir dann, sind wir dann hier in die Richtung gelandet. Hier sind noch die Serifen dran und das A hat sich entwickelt als, als kleiner Berg, als Bergeinheit. Bisschen reinzoomen. Ähm, das ist jetzt schon ziemlich nah dran am Finalen. Und wo sind wir dann hier? Das sind alles noch andere Projekte, gerade auch. Ich zeige es euch mal auf dem Blatt Papier. Das ist jetzt eben das finale Logo. Das A hat noch eine kleine, ähm, eine kleine weiße Spitze bekommen, um wirklich ganz klar und deutlich zu machen, das ist ein Berg. Diese Riefen sind verschwunden, die sahen mir noch so ein bisschen so irgendwie Jura-rechtsanwältsmäßig aus. Das war. Äh, war nicht sexy, alles ein bisschen Wi-Fi noch geworden und ja, jetzt kommt das, das A, kommt aufs Steuerrohr, diese beiden kommen aufs Unterrohr und ähm, dann kommt oben aufs Oberrohr kommt halt dieses VHP 16. 16 steht ganz klar für einen Federweg am Hinterrad und VHP heißt Virtual High Pivot, das ist die Modellbezeichnung, das ist übersetzt, heißt das einfach nur virtueller hoher Drehpunkt. Und das soll halt noch mal eben ausarbeiten, was das Besondere an dem Rad ist und was die besonderen Fahreigenschaften eben auch ermöglicht. Ja, ich, äh, hatte ich das hier schon auf die Folie. Hier kann man noch so ein bisschen so ein Gefühl erkennen. Das ist jetzt ein Foto, das ist in ein Squamish entstanden, dicker fetter Wurzelteppich und alles brutal und kernig. Und das ist eben eigentlich so das, das Gefühl, was wir hinter der Marke dann aufbauen werden und erzeugen werden. Ja, ich hoffe, dass, das war auch mal interessant, dass man so ein bisschen so ein, so ein Business-Markenfindungsprozess eben auch mal zeigt hier. Das ist ja nicht nur Entwicklung von einem Fahrrad, es geht ja jetzt auch tatsächlich in die Tiefe, Entwicklung Marke und so weiter, Entwicklung Branding. Und das, das ist natürlich nochmal ein ganz anderer Haufen Arbeit, den wir eben auch machen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schönen Tag noch. Tschüss.